Hallo und herzlich zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie siehst du dich in einem Jahr? Wer inspiriert dich? Oh Rex komm. Oh, zurück geht's. <lacht>